Hallo, heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie sich auf der Prüfungsplattform Ilias anmelden können. Es ist wichtig, dass Sie sich dafür im Uni-Netzwerk befinden. Das geht mittels eines VPNs oder einer kabelgebundenen Verbindung. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ilias zu erreichen. Zum einen können Sie den eingeblendeten Link direkt aufrufen oder Ilias über Moodle aufrufen. Um Ilias über Moodle aufzurufen, wählen Sie einfach die Moodle Homepage. Scrollen Sie hinunter, bis Sie auf der rechten Seite den Blog Ilias sehen. Mit Klick auf das Logo werden Sie zur Website weitergeleitet. Sie müssen dafür nicht in Moodle eingeloggt sein. Tragen Sie nun Ihren Unilogin ohne Domäne und Ihr Passwort ein. Das Passwort ist das gleiche wie beispielsweise für AlmaWeb. Sie sind nun angemeldet. Wenn Sie sich das erste Mal auf Ilias einloggen, dann sehen Sie nicht direkt die Übersichtsseite, sondern zunächst eine Seite mit Profilinformationen, die Sie bearbeiten können. Wichtig ist, die Matrikelnummer zu ergänzen.